Wir sind hier auf dem Weg nach Claw City in Pokémon Schild. So, bevor wir da ankommen, werden wir erstmal hier ein paar Bäume schütteln. Denn das ist so mein Hauptberuf, ne? man kennt mich, den Baumschüttler. Naja, ne, eigentlich mache ich das hier nur, weil, die, weil ich euch gesehen habe, dass sie wieder respawned sind. Weil es ist ja jetzt ein neuer Tag. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie das alles in, in einer Aufnahmesession gemacht. Und da fällt ganz viel runter. Das ist ganz nice. Okay. Ich habe auch heute vor, ich weiß nicht, ob wir heute auf jeden Fall den Arena-Leiter schaffen, aber was ich vorhabe, ist auf jeden Fall, die Stadt zu erkunden. Das werden wir heute machen, das ist heute so mein Ziel. So, und jetzt radeln wir da, hin, da nach drüben. Oh Gott, was gibt es denn Oh, coole Pokémon hier. So, wo ist denn hier der Weg eigentlich, da rein? Hier anscheinend nicht. Oh, krasse Pokémon, die es hier gibt. Schnell durch! Schnell durch! Bevor wir sehen! <lacht> Hut des Giganten. Das sind ja tolle Ortsnamen, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, warum ich nicht schneller fliehe. Äh, schneller fliehe, genau. Schneller fahre! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Geht mir aus dem Weg, sonst überfahre ich euch ja noch! Okay. Wir sind da! Klar City! Ja. Äh, <lacht> fast sind wir da. Ein Gerard das will uns aufhalten. Aber es hat natürlich keine Chance. Wie immer. Und wird dadurch jetzt... Verlecken. Aua, das tut weh. Aua, das tut weh. Digga. Oh. Cool. Echt cool. Wir sind noch etwas underleveled. Leider. Das war auch überhaupt nicht gewollt, dass wir underleveled sind. Der Kerner Rolo. LOL. <lacht> das kam jetzt gerade unerwartet aber ja man sieht wir sind einfach irgendwie zumindest für die Naturzone sind wir underlevelt aber ich habe das Gefühl es gibt einfach verschiedene Orte von der Naturzone und der Hauptort wo wir waren da, da geht es bis 15 hier bis 30 ich jetzt mal das nächste mal sind wir dann hier mit Level 45 oder so ich weiß ja nicht so Evo die kriegt Level ab das ist ganz cool das gefällt mir sehr, muss ich zugeben. So, aber jetzt rein nach klaus für Die lasst mich alle in Ruhe. So, wo ist denn hier der Eingang? Ah, da, ich sehe schon. Bei diesem coolen Kopf da. Da wird es bestimmt der Eingang sein. Hey, was braucht ihr denn hier? Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz eine Arena-Orden -prüfe prüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden. Wasserorden? Feuerorden. Wunderbar, du also insgesamt drei arena besiegt, einschließlich dem von Agent City. Weiter so. Oh, nicht es Du schon wieder. Wartest du auf Hopp? Der will nicht kommen. Mit einer Niederlage hat er nicht nur sich selbst bei mir, sondern auch den Champ, der ihm eine Empfehlung geschrieben hat. Was? Hopp hat verloren? Oh, Hopp, ich bin enttäuscht. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Damn, übertreibt nicht. Sie da, Sie wollen meine Orden sehen, bitte sehr. Danke, Challenger, Betus. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Ah ja. Uff, ich mag Betus nicht. Was steht hier eigentlich so rum? Oh, wie ich sehe, hast du ein Fahrrad. Hier kann man sich an einem großartigen Zeitvertreib namens Rotom Rally erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Uh, was? Rotom Rally? Uh, uh? 140 Sekunden? Wollen wir das machen? Was ist denn das? Ich lasse es lieber. Weil niemand weiß, was das ist. Dann sagt es mir in den Kommentaren. Und irgendwas geglitzert. Nice, ein Pokéball. Ein ganz normaler, leider nur. Hallo, ich habe die feinsten Zutaten im Angebot. Was? Aus und sein? Oh. Oh, cool. <lacht> Geil, ey. Komm, holen wir von jedem mal äh ja so zwei Stück von jedem. Oh, geil, ey. <lacht> Juhu, Oh, Kartoffeln gibt es, Leute. Geil. Gekochtes Ei. Woher ja eine Ei-Packung oder nicht? Frische Sahne und fertig Curry. Geil. Ey. Juhu. <lacht> okay. So, aber jetzt rein nach Claw City. In der Mitte von ganz Gala, wie ich vermuten mag. Claw City. Mensch, ist das groß hier. Ja, oh Gott. Uh. Das sieht ja echt nice aus. Welches Pokémon ist denn das? Vielleicht ein neues? Vielleicht soll es auch gar kein Pokémon sein? Wir werden es aber bestimmt noch rausfinden. Liga Präsident Rose, gestatten Sie mir, Ihnen einen Bericht zu erstatten. Meine Mission, Wunsch, Sterne und Ohren zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Beatles, nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rose verlangst. Wenn ich ihnen genug Wunschsterne bringe, können sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet. Nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Gala. Und Gala braucht nicht nur Wunschsterne. Gala braucht einen starken Trainer. Einen Trainer, der dem Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Erlaub, Liga-Präsident Rose. Einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie bezwungen. Der Kampf fließt keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann auch. Äh, und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Bitte, es gibt da etwas, was ich mit dir beschreiben muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Na, Michael. Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wundscherne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als die Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier weggelegt hat, sollten wir gleich mal zusammen ins Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Gala region erzählen. Bitte folge mir! Ich will noch gar nicht. Muss ich? Ich muss nicht, aber da hinten geht es anscheinend weiter. Cool. <lacht> Hast du schon das Stadion von Klasse D gesehen? Es ist riesengroß. Ja, sieht so aus. Rose wurde damals im Champ Cup zweiter. Das war für ihn das Sprungbrett nach ganz oben. Mein Papa kommt immer mal Bekommen. Nee. Mein Papa kocht immer bitteres Curry, Obwohl er ganz genau weiß, dass ich süß mag. Nicht fair. Oh, eine Runde Mitleid. Class City, eine historische Stadt umgeben von Mauern, deren Entstehung bis ins Mittelalter zurückschreiben. Yeah, seine Niederlage ist bitter. Okay, was ist da passiert? Was ist denn da passiert? <lacht> soll ich dir verraten, wie zutraulich deine Pokémon sind? Okay. Aber Pokémon soll ich die Zutraulichkeit überprüfen. Vielleicht denke ich mal. Keine Ahnung. Vielleicht Leon, da wollen wir mal sehen. Ihr versteht euch schon ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben. Oha, was soll das denn heißen? <lacht> Na, willst du wissen, ob deine Pokémon auch wirklich alles geben? Okay, hier. Dieses Pokémon, es könnte sich noch ein klitzekleines bisschen mehr anstrengen. Okay. Hey. Du und deine Pokémon. Also ihr habt das Zeug dazu, ganz dicke Freunde zu werden. Gibt einem Pokémon dieses Item mit seinem wundervollen Klang zum Tragen und es wird vielleicht noch zutraulicher. Eine Sanftglocke. Hatten wir das schon mal? Nee. Es besänftigt den Träger und macht ihn zutraulicher. Okay. Naja. Ja. Okay, interessant. Wollt ihr nicht vielleicht Fernsehen gucken oder so? wenn ich langweilig, einfach so im Raum zu sitzen und Sachen anzustarren, oder nicht? Kann man doch zumindest Fernsehen gucken, als statt die Wand anzustarren. Oder was meint ihr, Leute? wenn man mal schon wenn sie hat für mich kommen nur coole Pokémon in Frage okay Hoho, Trainer hast du schon mal einmal eine Liga Karte umgestaltet je mehr Optionen man beim Design zur Verfügung hat desto schwerer fällt die Entscheidung aber gerade das macht ja so viel Spaß Hoho, Trainer hast du äh, achso das hat der gesagt oder wie äh, jetzt scheint sagen die, jetzt die gleichen oder so okay mir nee, egal oh. Hi. Ich liebe die Zahl 241. Warum? Weil das Roy's Trikotnummer ist. Bei Schließfächern und so versuche ich auch immer die Nummer 241 zu ergattern. Okay. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber Roy sah noch nie besser aus in dem Moment, in dem er gegen den und verloren hat. Diese Frustration all diese Energie in seinem Gesicht. Okay. Wusstest du, dass die Reihenfolge für die Arena-Challenge von der Stärke der Arenaleiter bestimmt wird? Okay. Äh, warte. Wer kann im GP laden? Ich kann helfen. was hast an Linkkämpfe teilgenommen, oder? Schenke dieses Uniform, Gehen dir doch damit ein paar Rennkämpfe. Rangkampfuniform. Okay, gucken wir uns gleich mal an. Und da wir gerade hier sind. Okay, die haben mich gerade kontrolliert. So. Weil wir gerade hier sind, würde ich sagen, kaufen wir uns mal ein paar Heil-Items. Die habe ich nämlich dringend nötig. Und verkaufen unsere, unser Haben-Gut, was niemand braucht hier. Damit meine ich die Schatztasche. Da verkaufen wir alles, weil das könnt ihr alles einfach verkaufen, Leute. Das braucht ihr für nichts. Ehrlich, ich wüsste nicht was. Also soweit ich weiß, kann man eigentlich alles verkaufen hier, was ich auch gerade mache. Bring alles ein wenig Cash rein, warum nicht? die Eine ganz normale Feder, die rein gar nichts bewirkt. Ihr seht es ja. Das ist alles nur für den Verkauf. Und das werde ich alles verkaufen, weil ich das ja eh nicht brauche. Gut. Äh, heilen können wir noch schnell. Warum nicht? Mein Flecklaut ist ja ziemlich angeschlagen wegen vorhin. <lacht> oh, Kusch, Unser Team, an. Das ist nicht geil aus. So, und unser Kuchen-Pokémon wird sich auch bald entwickeln. Beziehungsweise das heißt Kuchen-Pokémon. Es wird so ein Kuchen-Pokémon. Das werde ich doch sehen. So, gucken wir uns mal ein wenig weiter um. Heute ist nur so ein kleiner Stadtbummel wie immer. <lacht> hey ja mein, Mich Mr. Fokus, weil ich stets auf den Sieg fokussiert und nicht stark bin. Na, bringst du die nötige Entschlossenheit mit, um mich zum Kampf herauszufordern? Ja. Hey ja Du bist wohl auch richtig fokussiert. Dann wirst du die Stärke von Mr. Focus jetzt mal am eigenen Leib zu spielen bekommen. Dam, dam, dam, Okay, Sven! Waumball. Oh Gott, das ist nicht so gut. Und ich habe vergessen, mein Controller aufzuladen. <lacht> Warte, das ist Level 2? Das ist doch ein Scherz, oder? Das das ist doch wohl ein Scherz, war? Okay. Und Jetzt Frustration. <lacht> Irgendwie im falschen Film, oder was passiert? Hm? Egal, es ist besiegt. Was ist denn da passiert? Oh, jetzt habe ich wieder so ein Pumann-Sender-Rennen. Dankeschön. In Sachen Fokus hat die. hast du diesen Kampf leider gewonnen. Tja. Ja! Das hattest du nicht erwartet. Wie? Tja, es gibt halt ebenso viele unterschiedliche Arten, äh, und Arten zu kämpfen, wie es Trainer gibt. Gut, dass du da so fokussiert bei der Sache bist. Äh und weil du so fokussiert warst, möchte ich dir diesen Fokus-Gurt schenken, den ich gerade benutzt habe, um dich zu ownen. Danke, cool. Bei vor KP bleibt der Träger nach einer ko tage einmalig mit einem KP im Kampf. Aber warum hat er mir so viel Leben abgezockt? Ha ja, man muss sich auf das Zusammenspiel von Pokémon, Items und Attacken fokussieren. Ihr müsst daran denken, okay? Das ist ein Level 2 Pokémon, ich war Level 31 oder so. Und der hat mich einfach fast one-hitted, was... Hab ich irgendwas verpasst, so äh, neues Update, <lacht> keine Ahnung. Aber was ist denn da passiert? Das sollte normalerweise aber nicht so passieren, oder? Nicht, dass ich wüsste auf jeden Fall, nicht, dass ich wüsste. Wir werden auf jeden Fall unser Outfit gleich ändern, denn der Klamottenladen ist hier drüben. Kann's hin oder her, am Ende zählt doch eh nur, was einem persönlich gefällt. Echt so? Ich habe mir mal die Wandmalerei bei der antiken Stätte von Passbeck angesehen. Die gilt ja im Allgemeinen als hohe Kunst, aber irgendwie habe ich doch gar nichts damit anfangen können. Ja, Kunst ist meiner Meinung nach Geschmackssache, ob man, ob das cool ist oder nicht. Ich trage heute noch dieselbe Kleidung, die ich in meiner Zeit als Student bekommen habe. Sie wurde aus Pokémon-Garn angefertigt und ist deshalb nahezu unkaputtbar. Krass. So, wir sind shoppen. Yo. Mich steht einfach alles, deswegen lasse ich meinen Keoli entscheiden, was er anziehen soll. Cool. Wenn man eine Sonnenbrille aufsetzt, ändert sich sofort der Eindruck, den man auf andere macht. Ich muss mir gut überlegen, welche ich nehme. Okay. Herzlich willkommen. Dankeschön. Was gibt's denn? Oh. oh, oh. Das sieht ja echt cute aus, so. Und die Farben sind auch nicht schlecht. So, die Auswahl... Damn, was war denn das andere? War das nicht auch pink? Ne, das war rot. Das soll rot sein? Das sieht ja wie so pink. Das würde ich eventuell nehmen. Oder was war das andere? Das rote vorhin. Hier. Ich weiß nicht, ob das besser aussieht. Äh, aber ich bin interessiert an in der Kleidung hier. Wer war oh Lol. Äh, was sind das denn hier für welche? Sind ja lustig. <lacht> naja, ähm... Ich würde gerne eins kaufen, ich weiß noch nicht welches. Das hier vielleicht? Ja, warum nicht? Und gleich anziehen. Okay. Äh, Jacke. Was gibt's denn hier für Jacken? Oh, lol. Lol. Aber die kosten so viel, warum? Warum das denn? Na, da kommen wir erstmal vielleicht auch keine. Hier sind die ganzen Hosen. Da würde ich aber tatsächlich lieber einen Rock nehmen, genau. Das soll rot sein, das sieht immer noch aus wie pink in meinen Augen, aber egal. So, hier Pink gibt es. Ähm ja, nehmen wir doch pink. <lacht> Komplett pinkes Outfit, irgendwie so ein wenig random, aber ist schon okay, denke ich. Oh, ui. Hey, wollen wir ja auch nochmal pink nehmen? <lacht> ja, ich weiß nicht, dann passt doch schwarz eigentlich viel wo ist schwarz. Hier das ist kein Schwarz. Äh, was ist der Unterschied zu, dazu und Pink? Ja, nehmen wir mal Pink hier, Komplett mit Pinks Outfit, ne? Hauen wir mal draußen zu, ne? Ja, so. Okay, es gibt neue äh, Rucksäcke endlich. Oder endlich irgendwelche, die auch cool aussehen. Nein, leider nicht. Okay, egal, ich habe nichts gesagt. Ähm, Cappies, was gibt's denn für caps Da würde ich, hätte ich es lieber gefunden, würde das ranzoomen an den Kopf. Damit man die Hüte besser sehen kann. Aber die sehen echt nicht schlecht aus, eigentlich. Aber oh, wirklich komplett pink. Ja gut, beim Hut würde ich... Mit so ein Hut, in so einem Stil, da würde ich immer so ein Braun nehmen. es Braun? Oder so? Was? was Hier, Beige. <lacht> das sieht so seltsam aus. Aber das hat so eine Schleife. Ich weiß nicht, aber pink. Ich finde, pink ist zu knallig. Das ist mir ein nicht zu knallig, so. Äh... Nehmen wir Beige. Warum nicht? Sieht du nicht schlecht aus? <lacht> oh Gott, nein. Keine Sonnenbrille, bitte. Das sieht so seltsam aus irgendwie. Da muss ich dann sofort lachen, wenn ich meinen Charakter sehe. Okay, passt. Nicht schlecht, du. Ich mag das. Oder was meint ihr? Findet ihr das cool? Schreibt es mir mal gerne rein. Oh, ich habe noch meinen Handschuh an. Den kann ich nur kurz ausziehen. Muss ich ihn ausziehen? Muss ich nicht, aber... Ich habe auch noch andere Handschuhe. Ich habe noch den hier. Was habe ich denn alles für alle, Welche überhaupt? Weiß es noch nicht mal. Hm. Äh? Äh? Nein! Die Batterie ist leer! Nein! Jetzt ist sie wirklich leer. Okay. Äh, jetzt hört man mich ganz schlecht, aber dann nehmen wir einfach die Joy-Cons. Das ist mir. Oh Gott. Nein! Oh Gott, das wollte ich nicht. So, keine Brille. Ich nehme jetzt einfach die Joy-Cons. Auch wenn die äh, immer driften und das nervt. Ist dann halt so. Für die Folge Da eigentlich die Folge noch? Oh, was mehr als 10 Minuten Das passt, denke ich Ja, welchen nehmen wir denn? Hm, das ist jetzt hier das Rangkampf, ne? Ja, nehmen wir das einfach mal, warum nicht? Liga-Karte aktualisieren, würde ich sagen Weil, warum nicht? Yeah, der Hut passt irgendwie gar nicht zum Outfit, aber Ist schon okay Ja, das doch automatisch Und ich würde sagen Das mache ich jetzt auch im Video weil ich das später eh wieder vergessen werde. Und zwar werde ich ganz schnell das Ladekabel. Uh, hier ist es. Es liegt immer irgendwo auf dem Boden rum. Immer 24 Stunden an der Switch angeschlossen. Habt ihr das auch? Aber jetzt, wo das ange hier so angeschlossen ist am Ladekabel, funktioniert das jetzt? Okay. Will gerade nicht. Mir nee, egal, wir machen heute mal mit Joy-Cons Rest der Folge. Warum nicht? Die ist ja nicht so lieben, denke ich. So, hier gibt es was cooles. So viel Spoiler habe ich aber eigentlich noch nicht und ich... Die driften immer. Ich hasse die joy con Die driften zu sehr. Viel mehr als Pro-Controller. Digga, hör auf. <lacht> yeah. Ich kann mich auch überhaupt nicht steuern hier ja, mit denen. Wenn man wohl genauer anstupst, wirkt es so lustig hin und her. Boing, boing, boing, boing, boing, Ich gebe das. Meine Schwester ist ein furchtbarer Fehlfraß. Seit, Neu Seit Neuestem meint sie, sich mit zu messen zu müssen. <lacht> ich mag die XXXL-Größe haben, bitte. Yeah, XXXXL. Angeblich gibt es über 200 verschiedene Pokémon-Fähigkeiten. Wenn du sie dir gut einprägst, erwarten dich im Kampf weniger böse Überraschungen. Okay. Wenn ich die, Wenn ich die arena Arenaleiter kämpfen sehe, bekomme ich auch los, Pokémon-Trainer zu werden. Wir Damen in Gala genießen gerne ein üppiges Mal, während wir uns ein spannendes Match ansehen. Interessant. Willkommen im Kampf, Raffi. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen, gewinnst du bekommst zu noch etwas Süßes auf Kosten des Hauses. Yeah, denn hier kann man ein wichtiges Item bekommen. Was, also für mich zumindest, ist es sehr wichtig. Das werdet ihr noch sehen. Oh, die passen ja eigentlich voll zusammen, die beiden Pokémon da gerade. Was ein Zufall. So, ich hoffe, die driften nicht zu sehr, dass ich dann noch die Wahl habe, was ich einsetzen möchte. Das wäre ganz nett. So, äh, machen wir einfach irgendwelche Attacken. Das wird schon funktionieren. Bam und Doppelkick. Okay, äh, dann müssen wir zwei Lock austauschen, weil das macht nicht so viel Schaden. Dann müssen wir nicht. Wir können auch mit normaler Attacke, aber normal war ja nie so viel Schaden. Ne? Nein! warum verliebst du dich denn? Was ist los bei dir? Nein! Das ist keine Pflanzenattacke! Okay, wir wechseln komplett aus. Sorry, ey. Äh. So, Houtini kommt in den Kampf. Und Evoli. Evoli, habe ich das Gefühl, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, unser Evoli ist richtig gut tatsächlich. Von dem, was ich so... Was wir so mit Evoli erreicht haben. Wissen Sie, was ich meine? So, und am besten bekommen wir auch nach diesem Kampf genau das Item, wonach ich suche. Wahrscheinlich eh nicht, aber wenn ich Glück habe, dann kriege ich genau das Item, das ich brauche. Ey, warum auf Routine? Das macht viel zu viel Damage. steger was? Ich sehe auch jetzt. Erst erst jetzt, der ist Level 37 mit beiden Pokémon. Moin. Äh, Sternschauer geht auf beide, ne? Ja, dann Sternschauer, auf jeden Fall. In der Hoffnung. Oh, da heilt sich. Nee, warte, das war's. Nein! Ich dachte, das war eine Heilattacke. Ach, oh, Kacke! Ja, wow. Cool. Was, was soll ich denn machen? Ja, schön driften, ne? Cool. Ich weiß echt nicht, was sie jetzt von mir erwarten, ne? Ich habe das Gefühl, wir gehen Game Over hier. Wir sind echt underleveled. Und das hätte ich nicht erwartet um ehrlich zu sein äh, Pokusan und Sabuine. die nee, Sabayone Sabayone äh, machen wir äh, keep bis ich versuch mal bis vielleicht ist das ja glücklicherweise effektiv ich weiß es nicht wahrscheinlich eh nicht aber mal gucken okay das macht guten Damage den das benutzen wir auch wenn es mich sehr schadet ja die werden jetzt alle verrecken leider Mach so viel schaden Digga. warum macht er so viel brimova äh, nein brimova halt mal kurz deine hand ins feuer für mich sorry ne aber hier muss ich äh, body check machen und hier musst du für mich kurz dahin halten deine hand und damit ich kurz ein pokémon hier heilen darf und zwar Zwollock. So, das wäre ganz wichtig. Ich glaube, wir werden mit dem Stadtbruch heute gar nicht fertig, kann das sein? Ach oh, komm, warum gibst du mir nicht keinen kein Volltreffer so? Das wäre doch cool. Oh, lass doch deinen kack Zauberschein. Oh, das macht so viel! Oh, nein, hör auf! Nein! Ja, cool, ein Volltreffer. Wir haben verloren. Ja, wir haben verloren. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir haben definitiv verloren. Ich werde noch hoffen, dass ich als erster angreifen darf mit Aquawelle auf Pokusan und dann nochmal Beleber, äh, nicht Top-Beleber, ganz normales Beleber auf Zwollock. So, Zwolloc wurde geheilt. Super, super. Aquawelle darf zuerst angreifen. Yes, Pokusan ist kaputt. Tschüss. Okay, okay, cool. Level Up für und Kremi, die gerade im Battle sind. Nice. So, jetzt auch das andere Viech da. Und natürlich, ich wusste es mal, eine Pflanzenattacke. Ich habe es einfach gewusst, aber... Muss ja mit Leben. Äh, da muss jetzt Wallock rein. In der Hoffnung. Ja, kann ja nicht Spider angreifen, deshalb. Kann ich ja eins down gehen lassen. Wenn es nur noch eins da ist, ne, dann heil ich kurz. So, mit Beleber. Ich will nämlich diesen Kampf nicht verlieren. Das wäre jetzt echt kacke. Anziehung macht nichts, weil es sind beide weiblich. Ein Pokémon funktioniert das so nicht. Das macht relativen Schaden so. Was anderes kann ich eh nicht versuchen. Das wäre viel zu schwach. Ja, dann beleben wir mal. Ey. Beleben wir mal. Evoli. Keine Ahnung. Einfach Evoli oder so. Oh, Gott. Energieball. Macht das so viel? Oh Gott. Evoli können wir jetzt reintun. Evoli! Oh, ich kann eigentlich keinen... Bodycheck machen. Dann machen wir lieber... Kopfnuss. Ich kann nichts anderes machen, sonst bin ich sofort down. Und das will ich eigentlich gar nicht. Wir will gucken, ob wen da angreift so. Was, warum macht Sternschauer mehr? Was, was habe ich jetzt eigentlich mit Evoli das hier mit Biss ausprobiert? Ich versuche es mal mit Biss. Wie viel Schaden macht das? Okay, das geht auch. Das geht auch. Die Hälfte haben wir von dem Fee Down. Zwarlock, okay. Okay. Und Evoli macht Biss. Oh nein, das ist nicht sehr effektiv. Ich hab's mir schon gedacht. Warum mache ich es dann? Ja, keine Ahnung. Ich bin dumm. Achso, ja, okay, ja. Ähm, Belieber müssen wir den noch kaufen. Mag ich vielleicht aufs Kühn oder so. Äh, wir werden in der nächsten Folge vielleicht doch nicht machen. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Äh, der Zwollock nochmal beleben. Das hat mit 2 ganz gut geklappt. Ich werde diesen Kampf gewinnen. Das ist mir egal, was passiert. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Nochmal heilen oder so. Warte, was ist, wenn ich ganz normal Heilung mache jetzt auf Zwollock? Super Trunk. Dann bin ich ja voll, ne? Ja, ja, ich bin dann voll. Okay, er macht irgend so eine Loop-Attacke, die eh nichts bringt. Und ich mach Kopfnuss. Mach, warum machst du rechte Hand? Du hast doch gar kein, keinen Partner. Bist du irgendwie, irgendwie nicht so ganz äh, mit dabei ist, das wie Finde ich gut so. Nochmal Kopfnuss, das funktioniert, es funktioniert, Leute! Yes, yes, yes! Nein! Nein! Nein! Oh mein Gott, wir leben, wir leben! Oh, bitte, bitte, bitte! Oh mein Gott, wir haben gewonnen! Oh mein Gott, was war das denn gerade für ein Kampf? 20 level 30. Krass. Bitte gib mir das richtige Item. Hey, na, warst du überrascht von milder... Vom von milden, aber zugleich erfrischendem Geschmack des Kampf. Äh, äh. Äh, wie ein Glas Sananasaft. Oh nein. Jetzt gibt mir doch kein Sananas -Sa Duftbeutel. Wat? Was ist das? Oh, das ist so ein Parfüm, was ich nicht brauche. Oh. Ja. Mmh, das ist nicht die Seite, was ich brauche. Ich, ich bin so genervt. Das ist nicht okay. <lacht> So, in der nächsten Folge werden wir uns hier weiter umschauen. Ich guck mal ganz kurz hier nochmal, wie lang... Wie groß eigentlich das alles hier ist. Hier können wir nicht lang, ne? Doch, hier wäre ein Pokémon-Center nochmal. Hier sogar ein Item. Zwei Kapseln X-Angriff. Was gibt's denn noch hier? Okay. Okay, das, denke ich, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Beziehungsweise, ich versuche mal, dass ich in der nächsten Folge nochmal dann den Arena-Leiter-Kampf schaffe. Wenn nicht, dann machen wir den definitiv übernächste Folge. Versprachen. Sondern ich glaube hier nach rechts gibt es gar nichts, oder? Oh, doch. Oh mein Gott, die Schale ist ja riesig. Was? Ah, warte, warte, ich kenne die stelle Das habe ich in einem Video gesehen. Hier gibt es ein besonderes Item. Das machen wir noch kurz. Was für ein Item ist das? Zuckererdbeere. das ist nicht immer nur die Seite, was ich brauche. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Pussy-Wertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Schild wieder. Ich guck mal, dass. Äh, ja, gut, mein Outfit ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so schlecht, tatsächlich, oder? Oder was meint ihr? Könnt ihr mir gerne reinschreiben, wenn ihr wollt. Und ja, haut rein, like, den nächsten Abo da lassen, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Schönen Tag noch und ciao.